In der Ratssitzung vom 4. Februar 2021 in Lüneburg wurde über den Seebrücke-Antrag, die Stadt zum sicheren Hafen zu erklären, debattiert. Am Ende wurde eine verwässerte Form der Erklärung angenommen. SPD-Oberbürgermeister Ulrich Metke hielt in diesem Zusammenhang eine zehnminütige Rede. Seine Argumentation ähnelte zum Teil sehr die der AfD. Die problematischsten Passagen seiner Rede werden hier wiedergegeben. Ganz offen. Das ist das Sicherheitsproblem, das mögen Sie nicht hören. Aber wenn Sie mal schauen, äh, im letzten Jahr von Hanau bis sonst wohin, wo Menschen ähm, Anschläge verübt haben, dann muss man vorher auch Menschen über die Sicherheitsteste laufen lassen, weil wir auch wissen, dass sich unter den vielen, vielen Geflüchteten, die zu Recht zu uns kommen wollen, zwei, drei schwarze Staaten verstecken, die wir nicht abfangen können, wenn wir jetzt vor machen. Wir können keine Sicherheitsteste durchmachen. Auch Bruno Klimt kannst das nicht an der Stelle und das kann man nicht machen. Und jeder, der die Problemfälle dabei hat, muss auch sehen, was dabei rauskommt. Also, und das ist die gleiche Absprache mit dem Bund, mit den Ländern, und das, äh, unser Innenminister sagt ganz klar, er nimmt die Leute auf, wenn sie auf diesen Wegen kommen und wir würden noch mehr aufnehmen, Warum hat haben wir eben gesagt. Aber ich lehne es immer ab und ich wehre mich dagegen, dass bestimmte Städte und Gemeinden nach vorne gestellt werden und ich würde wirklich mal überall nachfragen, wie ist die Unterquote und wie viel habt ihr tatsächlich zusätzlich aufgenommen. War Hanauer nicht ein rechter Anschlag? Was hat das bitte schön mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu tun? Ein Video mit der vollständigen Rede des Oberbürgermeisters wurde der Transparenz halber ebenfalls online gestellt.